Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Autofritz-Video aus meiner Wunschstube. Heute eine Hommage an alle, die im Ruhestand sind. Und ja, ich lege einfach mal gleich los. Dätschmer Kommst du in den Ruhestand, Erwartet dich so allerhand. Wenn du glaubst, du hättest Ruhe, kommt täglich immer mehr dazu. Kaum fühlst du dich als freier Mann, dann fängt es mit dem Dätschmer an, denn jede Frau hat längst kapiert, der fahrt gern zur Stadt marschiert. Dätschmer nit wird zur Parole, Dätschmer Brot beim Bäcker hole. ja als neuer Ruheständler, trimmt man dich zum Einkaufspendler. Gehst du dann so durch die Gassen, siehst Männer du mit Netz und Taschen, fällt dir zum Trost der Umstand ein. Das müssen Leidgenossen sein. Besuchst den Wochenmarkt, wo mancher Einkaufswagen parkt, entdeckst du bald mit keiner Blick den sogenannten Batchmore-Typ. Du schleißt ihm nach und findest raus, da schnüffelt erst den Marktstand aus, wo er noch auf raffinierte Weise drücken kann die Einkaufspreise. Kommst du dann heim zu deiner Frau, dann weiß ich eines ganz genau, die Dätschmerei fängt wieder an. Dann sagt die Frau, mein lieber Mann, Dätschmer nicht den Müll ausleere, Dätschmer der Hausflur kehre, Dätschmer nicht das Kreuz einreibe, Dätschmer Katz vom Fenster treibe, Dätschmer nicht den Teig schnell rühre, Dätschmer nicht den Dackel Gassi führe, Dätscht und Dätscht, so heißt es täglich, Manchmal wird es unerträglich. Ja, da kannst du halt nichts machen. Ein Dätschmer, der hat nichts zum Lachen. So ist nun mal die Wirklichkeit. Ein Ruheständler hat nie Zeit. Okay, ich hoffe es hat dir gefallen. Aus meinem lustigen Ordner ähm, hinterlass einfach einen netten Kommentar unter dem Video, was du als Ruheständler so alles Datchmore machen musst. Und ja, nicht vergessen, Kanal abonnieren, Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Video. Dein Autofritz. Ciao, ciao.